Willkommen zu einer neuen Folge Big Reacts Powered by Ohm. Und äh, heute schauen wir uns Match an. Big gegen Astralis. Es war die Last Chance Stage. Und hätten wir das verloren, wären wir jetzt im Blast Showdown. Aber da wir gewonnen haben, haben wir uns für die Blast Spring Finals qualifiziert. Boah, das war ein guter... Wer hat das den Read gemacht, dass wir Astrecken sollen? Nils, glaube ich. Nils, ja. Ich glaube, Nils hat irgendwas gehört. Jetzt wusste ich, wir gewinnen die Runde. Ja, ich auch. Jetzt war ich war dein deine die haben auch schlechtes Spacing ja. gegen Jetzt wollen wir mal. Also, es war so eine wichtige Runde. Guck auf unser Geld an. Uff. Ganz rote Bäckchen, der Nils. ja. ja da hat sich sehr gefreut, dass er die Runde gewonnen ja, hat. Ich, ich auch. Ich habe schon ein bisschen <lacht> so gehört, wie er rumfreut. Ach, Mann! Wenn, wenn jetzt die Runde fehlt, weißt du, wie er yeah. immer Zu Astralis ist auf jeden Fall noch zu sagen, das Team ist eigentlich sehr gut. Sie haben extrem gute. Individuelle Spieler, aber vor allem die alten Jungs, die, also Clave und Zipnix, die spielen gar nicht mehr auf ihrem Level. Man, wenn man sich die Inhalts von denen anguckt, besonders die Demos, um was zu studieren, sieht man, das sind komplett andere Spieler inzwischen. Und ähm, ich hoffe, bei denen läuft alles gut. Ich hoffe, die werden wieder auf ihrem alten Level anknüpfen, Level anknüpfen, können, anknüpfen können. Und ja, der Großteil des Teams denkt eigentlich, dass Ancient auf jeden Fall eine Scheißmap ist, bis auf Niklas und Josef. Also Enkel und Josef, ähm, aber dank Josef, weil er auch so eine gute Tee ähm, Performance meistens absieht und eigentlich am meisten Experience auf der Map ist, spielen wir sie eigentlich auch nur. Ähm, ja, und weil unser Entfernung komplett dreckig ist und das werden wir nie wieder anfassen. Ja. Das Kleine Shorts, Mann. Das sieht aus wie ein Morhun. Das ist ein Oder? Mhm. Hm. Kann man da nicht durchbangen? Du Bist doch der Angel-Pro. Ja, aber ich hab eigentlich nie. Ich spiel da nie. <lacht> <lacht> Geil. Geile Shorts, Mann, Geil. Bei ihm sagst du nicht, dass er weggehen soll, also, ne? Ja <lacht> nee, Alter. Der Kills, ich war noch der Kills, am der Kills, Leben. Du hast eine geile Runde gemacht. Ich war noch am Leben. Ich hätte sonst gesagt, am Flo. Ich erinnere mich gar nicht mehr an die Runde, gleich. Wo bin ich? Ah, ich bin im Tempel. Oh, die Runde 4 vor und zurück müssen wir gewinnen. Okay, das war weh. Ja, das versucht jetzt hier hochzuspringen. Das stimmt. <lacht> <lacht> er ist noch neben seinem Leben da hochgesprungen, guck mal. Ja, die Runde müssen wir eigentlich gewinnen. Ja. Und was war das für ein Afterblend? Das war 4 gegen 4 Afterblend, 4 gegen 3. So die Pistol, die haben wir einfach die ganze Zeit geprackt, ne? Ja. Und dann. Der hätte halt minus 16 Headshot. Sieht mich zuerst. Mhm. Du hast auch kein Kevlar, ne? Mit Kevl killst ja, du ihn, -Kill glaube ich. kill ist vielleicht. Ja, dann war noch free. Mit der ersten Pistol Millionen, ne? Ja. Ich werde gelobert jetzt. Ja. Wenn ich nicht zur M4 renne und einfach im Hut irgendwo Klos oder woanders stehe, so zum Beispiel hinter der Box rechts, habe ich den. Unlucky, würde ich sagen. Mhm. Das 2. Ich ziehe auf das 2. Das, oh, das war so wichtig. Wenn du die Runde nicht holst, wird es auch nicht so eine eindeutige, eindeutige ja. Hälfte. Ja, das stimmt. Ich habe hier erst überlegt, hier hinzugehen, also hinter mhm. die Longbox oben, damit ich diesen Aufstehenspieler machen kann, ja. weißt du? Also dann war ich zu weit weg und dachte schon, das, ich, war, ich das drauf. war aber krass. Und hier denke ich die ganze Zeit, dass Lucky unten rechts der City-Best sitzt mhm. und mich die ganze Zeit Loch abzielt und auf seinen Mate wartet. Und wenn sie irgendwann B-Retaken, also dann hier äh, Tor oder Loch reinkommen, wenn sie sich eh irgendwann verraten, die werden ja nicht beide durchschleichen. Keiner wird jetzt Loch reinschleichen und mich jetzt im Rücken treten, ja. weißt du? Hier bin ich ganz ja. gechillt. <lacht> <lacht> so, <krieg> <lacht> mal, mal zwei zwei Zweimal nee, das war wirklich easy klatsch. Aber man muss auch sagen, auf, auf das 2B-Side kann man sehr viele 1 und 2s, 3s, kann man eigentlich fast alles holen. Besonders wenn äh, die Gegner es halt nicht so safe spielen, ja. Das 2 ist sehr hard zu retaken, das 2B. Ach, das war schlecht von mir. Da musst du Grube gehen, glaube ich. Ja. Aber du hast doch eine PSA 50 gepickt. Weißt du noch, wir haben jetzt am Anfang ja. der Runde einen Kill gemacht, den Lang. Wir haben den gekillt dann haben wir einfach beide gelacht und dann ja. hat der, der, der Coach einfach geflamed: Ey Jungs, bitte! Ja, stimmt. <lacht> wir haben einfach gelacht. So. So, aber ja. ich habe auch ganz ganzheitlich. Wir töten den Langwirker. Und ich habe irgendwie noch das Gefühl, dass trotzdem einer wirkt. Deswegen, guck, jetzt dreh ich mich um, weil ich denke. Ach so. Und ich auch nicht denke, dass Config Base einfach so hochrushen kann, weil da liegt ja gar keine Der ja. so. ja, Was eine geile Pose ist, ist hier. Warte, wie kann ich es dir am besten zeigen? Hier hinterm K jetzt, weißt mhm. du? Da und dann crouchst du links an dem, an dem Fenster und guckst die ganze Zeit lang. Wenn sie jetzt kurz kommen, stehst du einmal auf, schießt einmal, dann wählst du noch für mich einen ja. Goose. Und spottest ich. noch den Base-Spieler und dann haben wir alles. Dann mache ich multi aus dem Goose mhm. und du kannst dann aufstehen und kannst auch noch ein paar Leute verstehen. Ja. Aber ich muss auch sagen, die cb spieler hier, die wussten auch nicht was wirklich, das abgeht. <lacht> <Und> die sind <lacht> noch am Dorn. die <lacht> ja. gehen dann schon auf Side und liegen einfach. Oh mein Gott, was haben die denn gemacht Bitte. Die gehen einfach... Sie haben A-Sides, sie ja, haben Bombe. Ja. 25 Sekunden. Achso, stimmt. So, jetzt aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich haben die einen Titel im Team, der sagt: alle A. Alle A. Alle <lacht> A. Und jetzt droppen jetzt die einfach Mitte runter Gmb. und gehen Und Needs, der hat sich dieses Jahr einfach nicht bewegt. Das ist ja. Der ist die ganze Zeit am B-Spot. Er sagt sogar noch: Ich hab Damien getötet. Der hat bestimmt ja. nur gelurkt. Ja. Und jetzt hört er Vor allem, von B-Stabs und hat das Baum. Wenn, wenn Nietz nicht mal da wäre, hätten die überhaupt Zeit gehabt zum Legen. Nö, das hätten die, die auch, auch, auch nicht geschafft, oder? Guck mal, das mal ein bisschen die Bombe hier verfolgen auch mal da. Die hatten einfach Respekt vor Flo. Die wussten ja, Flo hat einen Kill gemacht, oder? Ach so. Nee, Jarosch hat zwei Kills gemacht. Aber Flo hat einen gekriegt, Die müssen wissen, ja. dass Flo noch da ist, ja. Die dachten wahrscheinlich, die können nicht crossen hier, obwohl die haben eine ava eigentlich ja. Aber guck mal, die Bombe, der bleibt nicht stehen. Zehn Sekunden, der bleibt nicht stehen. Nee, selbst wenn p 5 gewesen, wir hätten das einfach nicht geschafft. Nee. <lacht> Aber da sieht man auch ein bisschen die Verzweiflung bei denen. Normalerweise machen die nicht solche, solche Entscheidungen. Glaive würde niemals sowas callen oder so, selbst so einen Call vom Mate zulassen, weil er einfach viel zu intelligent ist für sowas. Und ja, schade ist es gelaufen für sie, aber gut für uns. Haben sie ordentlich geklatscht und wir sind jetzt auf den Spring Finals. Ja. Ja Leute, ich hoffe es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann nach den Spring Finals wieder. Denkt dran zu liken, zu kommentieren und zu subscriben. Und wir sehen uns dann später.